Am Samstag, den 3. Dezember, fand im Benno-Haus im Rahmen des Projektes »Ich bin gespannt auf die Geschichte deines Lebens, sie muss wunderbar sein« eine Raumklanginstallation statt. LaienschauspielerInnen präsentierten dabei in verschiedenen Räumen des Benno-Hauses auf vielfältige Weise ihre individuellen Geschichten. Markus Kopf ist unter anderem Regisseur und Schauspieler und war in den Jahren 2000 bis 2012 Oberspielleiter des Schauspiels am Theater Münster. Er gab den Impuls für das Projekt und hat die dargestellten Geschichten monatelang mit den SchauspielerInnen erarbeitet. Es geht in diesem Projekt um nichts mehr, als dass jeder Einzelne eine kleine Geschichte erzählt, die ihm wertvoll, die ihm wichtig ist und in, diesem, in dieser Performance präsentiert. Methodisch war es sehr simpel, jeder brachte auf meine Bitte hin eine, einen persönlichen Gegenstand mit, den er mit einer persönlichen Geschichte verbindet. Und so haben wir uns dann regelmäßig getroffen und neben Theatertrainings und sind kreisgesetzt und angefangen, diese Geschichten zu erzählen. Ich habe diese Geschichten aufgenommen, habe diese Geschichten abgeschrieben und heute bin ich gespannt, wie das Resultat aufgenommen wird. Bei den SchauspielerInnen der Gruppe fällt besonders die Altersdynamik auf. Nach einem bestimmten Schema ist Markus Kopf bei der Auswahl der Personen aber nicht vorgegangen. Also die Teilnehmer haben sich zusammengefunden auf Zuruf, äh, vom Hörensagen, Einige mit einigen kannte ich schon, mit einigen habe ich schon mal zusammen Projekte gemacht. Und so entstand diese Gruppe von zwölf Menschen. Im Alter zwischen 14 und 84. Bei der Auswahl und Gestaltung der Geschichten wurde ein besonderer Wert auf Nähe und Greifbarkeit gelegt. Die Raumklanginstallation unterscheidet sich in ihrer Gestaltung somit vom klassischen Theater. Ich habe besonderen Wert in dieser Gruppe darauf gelegt, dass die Geschichten möglichst persönlich sind. Ich bin ja von Hause aus Theaterregisseur und mir war es wichtig, möglichst wenig Theatertöne zu haben, sondern dass äh, wir eine Atmosphäre haben, wo jeder Teilnehmer so natürlich, selbstverständlich und persönlich seine Geschichte erzählen kann. Und das ist der Grund, warum ich überhaupt Theater mache, die Beziehungen von Menschen zueinander zu erforschen, zu erleben, zu erfahren. Zu multiplizieren durch mehrere Menschen, die teilnehmen. Der Installation wohnten zahlreiche BesucherInnen bei und es gab viele angeregte Gespräche. Zusätzlich kann man die einzelnen Geschichten auch in Hörspielform auf Ostviertel MS und Spotify hören.